Also unsere App heißt ein Alpaca Labs. Alpaca Alpaka Lab. Alpaca Lab. Ja. Äh, ist unsere Plate, also für ganze Jugendhack ist sie. Und okay. äh, also wir haben zwei Technologie benutzt. Erste also das war Android Studio, das ist ein Programm, wo kann man äh, unterschiedliche androids äh, apps programmieren mit äh, normalerweise Programmsprache Java und war anderes, aber keine Ahnung, wie er heißt. Die andere Sprache war Kotlin. Ähm, was wir diese Woche äh, dieses Wochenende erreicht haben, war eine Android-Quiz-App zu erstellen mit Code. Um, per Java haben wir in der Android Studio App um, Aufgaben bewältigt, die wir ja, bewältigen mussten, damit wir die App fertig machen konnten und wir haben viel Spaß gehabt. Gelernt haben wir auch einiges, nämlich eine App zu programmieren, ein Icon für die App zu erstellen, zufällige Zahlen generieren zu lassen, Knöpfe zu erstellen und zu positionieren und mit Java zu programmieren. Äh, was wir noch gemacht hätten, äh, wären mehr Fragen für die App zu, zu bekommen, ähm, Statistiken, also Anzahl von richtig und falsch beantworteten Fragen, und ähm, Texte sowie auch Videos und viele Fächer mehr, und einiges an mehr auch. Ähm, jetzt demonstrieren wir euch noch kurz die App. Also, also das ist die Startseite von dieser App. Kann man äh, gut sehen, dass gibt es eine quest Einstellungen. Einstellungen, Statistik und eigene machen. Damit bedeutet, kann man selbst eine Quiz darstellen. Wenn man auf quiz Quizstart drückt, bekommt man eine Fachwählseite, wo kann man unterschiedliche Fächer wählen So Zum Beispiel wählen wir einen Mathe. Dann gibt es eine Frage, zum Beispiel, was, was ist ein Null? Und wenn man auf eine von vier Antworten drückt, bekommt man äh, gerade ein Feedback. Zum Beispiel drücken wir äh, eine ungerade Zahl. Nein, das ist falsch. Danach kann man wieder auf Screen drücken und bekommt wieder eine Frage. Jetzt ist es eine ganz andere Frage. Zum Beispiel ist 2 mal 2 minus 1 gleich 3 hoch 2 minus 1? Ja, ist richtig. Ja, Sie sind gleich. Okay. Das war die Demo. Und wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und ja.